Der Leierhof hat uns einfach sehr gut gefallen. Mir geht es darum, Kräuter zu ernten, Produkte zu machen. Und der Gedanke der Nachhaltigkeit für die kommenden Generationen ist natürlich der Ursprungsgedanke gewesen.